und willkommen mein name ist an die und ich bin gesagt zurück zu let's play super so smash spaß ultimate ich bin immer noch hier auf dem weg alle möglichen sachen die mir noch fehlen hier zu erledigen im abenteuermodus und ich habe ja was gefunden der boss okay gift haben also ja dagegen haben wir doch was ne? anti gift dann tun wir ja noch halbwegs was vernünftiges auswählen und zwar Will nach Stärke, so Warum geht das nicht? aber ist schon. Ultra schneller, warum nicht? So, mag nee warte mal, jetzt habe ich. an die Gift weggenommen. War aber ich will irgendwas anderes hier haben. Außer, ne da ist effektiv dagegen. Okay, dann machen mal so. Mal so, mal nur gegen samus kämpfen. Also nur. Ausdauer Smash. Oh nee hey Ich das ja... Ich lasse sich ja erledigen, sowie sowie So wie Warum bekomme ich Schaden? Bekomme ich mal noch Schaden? Hallo, okay, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Warum bekomme ich Schaden? Hallo, ob du Anti-Gift hier ausgerüstet oder Gift-Resistenz? Ich habe nicht Anti-Gift. Die moon gegen Gift das hätte ich gerne. So. mal funktioniert hier nicht. Ich brauche einen dicken gegen leichte charaktere schwere charaktere ne pause hat mal relativ viel erfolg also hat gefühl Bowser ist gut gegen dicke gegner gegen schnelle gegner weil der gegner ist sowieso schneller als ich also dann kann ich ja direkt ein auf dings machen ja sehr schwer wo ich mal einfach den hier? Und ich mache den hier, genau. Oh, guck mal aber mal, ja. Da ich sowas schon sehen, ne? Die ist mir noch nicht mal angreifen. Die springt einfach nur durch die Gegend. Oh. Also jetzt krieg ich wieder gar nichts hier auf reihe oder was naja ob die sowieso nicht kaputt aber jetzt soll's. aber ich das schon sehen ne? das geil abgezogen geil ich brauche mega heilung glaube ich von zeigart okay er wird jetzt immer so ein trend wir müssen halt viel hier umändern ändern Dreck nicht irgendwas was immun gegen gift macht ohne das Dafür zwei. Nee. Ja, komm. So, jetzt sei bitte nicht so nervig, Mann. Wow. Aber wenn ich so was schon sehe. Ey. Die einfach nicht stillhalten können. Ey. Ja, genau. Ich kann ruhig geheilt werden, ne? Also... Ich mache einfach den hier. So oft wie möglich. Hallo, kann ich geheilt werden? komme ja die ultimate bringt leider nicht so das ist das blöde ja kommt sechs schaden der oh. browser bringt auch irgendwie nicht so und sehen man macht man ja kotzt oh. mich an die wieder so am rumzappeln ist wie blöde war mal mit longhouse pennsylvania als das blöd meinen mein geister platz für gift hier anti gift opfer muss Boah, ehrlich Boah, ehrlich Boah, was ist das denn, ey? Junge? Kann man nur so krass spielen, ey. Kann nur Computer. die Leute, die online spielen. Äh, äh, kann ich schon vergessen. Äh. Mann, was ist das? Ich habe eine Idee. Aber das ist sehr situationsbedingt. Nochmal mit Link, warum kann ich die Bombe nicht aktivieren, wenn mein Gegner die irgendwie in der Hand hat? Das ist irgendwie war irgendwie, was mich ein bisschen stört. War ehrlich. Die Tusse geht mir so auf die Nüsse, ey. So, gut. Da könnte mir helfen. Wisst ihr. Ich ja, wollte schon sagen, heimich mal. So, gut. Bis dann. Bringt natürlich wieder nichts. Oh. Ja, jetzt kommt sie gleich mit ihrer Ultimate und macht mich auch noch platt. Das ist das Problem. Ja, was? Zielsuchend? Warst mich hier? Nee. Oh, diese Blödschüsse, ey. Ich eine Idee. Dafür muss er aber mit mir kooperieren. Ich baue die gar nicht erledigen, auch auf die Weise. Komm mal muss sie einfach nur mit meiner Ultimate weghauen. Wird schon nicht schaffen, in die Stage reinzukommen. kannst du aufhören mit dieser Kombi? halbwegs gut sobald man sich an dieses beschissene tempo ja gewöhnt bist ne. du bist ich habe ich gesagt Er ist auch voll gestört, was die hier macht. Na, du musst mal, bist dich? Nee, naja, er zu nah. Oder? Seht ihr? 200 Prozent IQ. Einfach nur muss einfach nur kurz nachdenken und wissen was kann ich in dieser beschissenen situation machen und dann war oh, schön gut aber so, jetzt muss wieder gegner suchen wir da schon drin ne? waren wir schon mal drinnen ich habe da wollte man letztens schon mal irgendwie hin ne? aber muss jetzt nicht weil da reingegangen sind oder nicht gehen wir mal eigentlich nicht da rein glaube ich so oder, so, oder? ja okay machen wir machen schon mal was ich bin einfach irgendwo in teleportiert das ist das denn da wo ist noch ein Gegner So viel sind ja wohl nicht mehr hier übrig oben ne? ist noch was wünschte ich könnte die von der karte aus irgendwie ja weil ich anvisieren und gucken was die sind jetzt mit lernen aus 79 bald ist immer noch nicht wo der shop hier sein soll der letzte ist ja noch irgendwo hier sein ne? in der mitte Hab ich da schon alles erledigt ein sternchen dran, also nehme ich mal ein ja. jahr langsam ist schwierig hier so, da, da war noch einer genau kann ich gar nicht nach rechts rechts immer nach rechts fahren lass mich mal da hingehen bitte ich dahin finde natürlich so donkey kong junior gegner mit was soll's? Wir schaffen, ne? Hallo 3 Ich habe jetzt, ich hatte gerade so einen blöden Kampf. Man ruht sich auch mit diesem Kack an. vor ehrlich? Alter! Ah, oh, was war das denn jetzt schon wieder? Den einen habe ich gar nicht getroffen ich muss nur den erledigen ne? alter ich greife doch auch an mann glaubt da hat mich jetzt mit seinem super schlag heraus hey ich will mich verarschen die sagen mit diesen angefangen ich nie jemanden raus oh. um. äh, stärkere gegner gehen den kommt verstärkung so ich muss nur dich erledigen bevor oh. Oh. ich krieg so hat kotzt hier. Oh, also ah, einige sachen die regen mich aber auch echt auf ey. wieso kriege ich den typ nicht getroffen ja genau der kommt rein haut mich direkt weg wir müssen hätten erzählen Ich bin schon wieder beinahe einer im Leben, und ich krieg den kleinen nicht getroffen. Ah. Bauser, ja, mit pause habe ich so ein Erfolg. stehen manchmal zeigt bringt mir nichts. Ich schon draußen bin, bevor der irgendwie. Äh, ja. Komm. Sie kriegt mich irgendwie auf. Ich weiß nicht wieso. Äh. gut. Nein, hat nicht gereicht. Da wollte ich nicht machen. glaube mich jetzt weg. auch raus. Oh, dieser blöde Fitzack, ey. Kann er ja nicht ein bisschen später auftauchen, ey? Oh, komm her. Gut. und blick raus. Nein. Tschüss. Nein, der ist immer noch am Leben. nein mein gewick du nein Boah, komm doch mal ein bisschen näher an mich an nein nicht du nein, nein nein, komm her komm her komm her nein das gibt es jetzt nicht doch aus, Mann. Nein, lass mich. War das bin ich, oh. Oh, das? wäre wär's gewesen, ey. Mal runter. Spezialtechniken machen mehr Schaden, genau. Oh, Junge, lass mich los. Nein. Alter. Leg doch mal raus. Nein, mein Gott, komm doch mal näher. So, jetzt komm, Lass bitte ich treffen? Jawohl, seine Blödings aufgeladen. Gut, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gut wo noch da ist noch jemand habe ich da irgendwie so rum das ist ja noch mal donkey kong dschungel ne? ja hier haben wir alles Aus, ja. Ja. muss man echt nachgucken wie viele geister man retten kann in diesem spielmodus dann kann ich so irgendwie vergleichen wie viele noch fehlen Unverwundbarkeit für Gegner, versuchen wir mal. Ich muss nur Rosalina erledigen. Also, Ultras, welches plötzlich breit, oh, also sofort. Das Glück ist ihre Ultras nicht so dolle. Ja, hat was. Hat die mir auch Schaden gemacht. sie immer noch unbesiegbar? Da ist der eine gerade rausgeflogen. Ich kann auch so einen blöden Angriff nehmen. Wie die Kirby's immer erst sofort auf mich loskommen und meine Dings haben wollen. Bist ich. So einer weg. Ich glaube, ich kann mir dann auf die Ultimate hier hoffen, ne? Ich die erledigen wird. Macht die da? <lacht> so, die sind immer noch am Leben. mal ist ein stern der trägt nicht deinen namen ja der trägt meinen namen ich verarschen Tschüss. der <lacht> bitte denken gibt noch einen platz nur das ist krass ein Platz und alle Spezialtechniken sind besser. Ich muss mir mal ein paar Teams erstellen. So, wir haben auch alles erledigt. Langsam weiß ich aber euch nicht mehr, wo ich noch lang soll. Oh. Okay, ich dachte, dann in irgendeiner Dungeon oder so. Aber da war Gomeren. Da ist noch was nicht da im der im der im der im der war da, james mccloud james mccloud war auch ja, dabei der angst auf gegner habe ich gerade ausgerüstet das ist genau gleich ne ja meine frage ist steckt das wenn ich jetzt beide ausrüste hm. aber glaube ich besser noch ne? meine ultrasmash hoffen Na, das ist noch eine truhe die will ich gerne haben gegen den haben wir ja schon mal fast gewonnen fast Ja, willst du mich greifen? Ich kann nicht auch greifen. Man muss nur hier hinkommen und ich hau dich weg. Boah, guck ich dann an. Ah. Okay. Zu wahren, bis ich viel Prozent habe, oder was glaube ich, neben, neben raus oder aber jetzt da wäre es jetzt auch gut. Der Idiot läuft da rein, schüss, oh, sehr gut. Ich liebe die Absmash von Bowser, dies voll krass. Oh, eine Schatzruhe, gut. So da aber sicher kriegen wir hier alles. ja alles mal gewonnen. Snack da fällt mir gerade ein. Ich sollte vielleicht mal ein paar Leute hier hochballern. Oh geil, boom, das kostet nur 70 gold. Vielleicht mal einige meiner Geister hier hochleveln. Ne? Ich habe wieder ein paar neue, die ich hier. Evolvieren kann. Elincia zum Beispiel. Und Fire Emblem, Path of Radiance. Wird so Elincia von Radiant Dawn. Luftschwung plus 1 krass. Ja, aber kein Pegasus. So. Warten noch. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welchen ich schon entwickelt haben und welche nicht, ne? Ich glaube das hat man noch nicht. Ultrabremser, bremser so also da ist hier okay doch ich dachte wäre irgendwie wenn man echt bremsen kann so pandora von kitikorus irgendwie so kampf pandora oder wie auch immer die heißt ne ja kampf pandora die ist heiß hier horror kit mit so dem den böse ich war mal Jaws glaube ich. Kräfteklau. Wie ist schon angefallen Proportional. So, sie haben wir glaube ich schon. Sie haben wir Bei dem bin ich mir nicht sicher. Machen wir mal. mal. Metallriese. Ne? ich glaube, da haben wir schon. Ja, Dreck. Das ist immer so eine Sache, ne? Warum können die Schattierungen dann nicht weg sein, wenn da? Dr. Kawashima okay. warum können die schattierung nicht weg sein wenn ich den charakter schon ab smash ladeschutz also ich glaube so neue sachen gibt es eigentlich nicht mehr waren effekten und so weiter Items so und sie glaube ich noch trump 1 plus eins. Und da war's. So, kriegen wir noch irgendwas hier auf der Reihe, der Reihe. Ja, langsam müssen wir uns echt gegen diesen einen finalen Boss hier mal stellen, ne? Weil uns gehen die Gegner aus. Ja, sieht so aus. Auf der Rechten Seite ist nichts mehr. Ich hier tief runter. Ja, so also. langsam. Wie doch hey, auch also noch was war wow, hat sind kaum so eine Ausdauer. Gesenkte Sprungkraft für alle. Oh Gott. Klingt das ja sehr nervig. gott versuchen wir mal gesenkte Sprungkraft für alle. Das heißt, der wird nicht viel ausweichen können. Also. Fox. in seine schüsse tun sowieso nicht die Gegner dann also ja, glaube ich, glaub, das Beste, was man machen kann. Ich brauche nicht springen, so, genau, genauso machen wir das. Ah. Hey, mich durch. Hat man nicht so was Ähnliches vor kurzem No, ich erreiche den soweit nicht sogar eine mine da platziert ich will mich verarschen hätte ich noch mal war noch? ich bin auch reingetreten ich wollte darüber springen weil ich kann da nicht ja, genauso machen und ich heile mich hoch du nicht Boah. Ah, komm. Was? Boah, der hat mich aus der Arena gekickt, dieser Pisser. und sagen, macht doch nie neben 50 Schaden. Ah, okay. äh. nee. Oh, nee, nee. Da war ich dann natürlich wieder aus. Ey. Alter, macht das Schaden. Ich bin darüber gesprungen, Mann. Ja, wollte ich selber raus. Das wäre ja richtig gut. da gibt er einfach um Lass mich einfach hier liegen also super Rüstern. wäre eigentlich auch nicht schlecht ne? aber ja da so, gibt es ja noch irgendwas ich würde dann doch noch ein bisschen überhaupt machen So die letzten gegner dings ja wo ist äh, pauline die pauline die eigentlich mein, noch nur Wo krieg ich dann jetzt noch mehr her da, da ist pauline ne? dann haben wir ja schon fast irgendwie mal halbwegs geschafft ne, ich weil da die truhe die truhe will ich noch ich halb habe noch halbwegs so im kopf was das war ja. Gegner für die, äh, Gegner rein halt fortlaufend. Mach mal das. Und wie für Trainer? Nehmen wir einen gegen wie für Trainer? Ich muss schnell äh, Pause. Ich glaub, Pause. ist irgendwie so eine Klärbär. Moment, der ne Clear-Schildkröte, die Clear-Schildkröte. Hm. Ach, weil nicht da, wo die die ganze Zeit hier sich aufgeladen haben. Oh. So, Boom. Captain, was ist das denn, ja? Wir sind schon erledigt. Was war das denn? aber wow, das ist mir schon wieder passiert. War ja, voll krass. Okay, <lacht> äh, gib mir das. So, dann kriegen wir die auch noch. 20 erlernen lernen, ja, wir sehr gut. Ja, und ich kriege mal auch noch irgendwie, kommen Gegner mit den Kampf verstärkung Ja, da werden wir da auch irgendwie schaffen, ne? bin ich da oh, du blöde na warte Dreck. Äh. das ist auch wieder so bausers ultimate ist eigentlich richtig gut gegen solche sachen ich brauche jetzt eigentlich nur warten bis meine ultimate voll ist ne? und dann baller ich die raus da wollte ich nicht machen die blöde tusse die rennen die ganze zeit weg und ich will dich ich will dich graben gedacht was ich sagen würde du bist dich du ich darf mich nicht nein Boah, warum konnte ich mich bei diesem ding gar nicht festhalten oh. Ich konnte mich nicht mit der runterstürzen, weil er nicht verloren. dabei bei Gendorf klappt das irgendwie, bei Bowser nicht aus irgendein gut. Boah, die blöde. Das ist so ein lächerlicher Kampf, ey. er ja, das ist so ein bescheuerter Kampf, ey. Die will überhaupt nicht auf mich losgehen. Ey. Die rennt einfach nur weg. Boah, und dann. Das ist ja lächerlich so ein Kampf. Oh, nee. habe ich jetzt eigentlich... Was habe ich überhaupt für ein Geist ausgerüstet? Aber jetzt kann ich... Ich, da, ich kann mich da nicht festhalten aus so irgendwann, aber ich kann... Ich habe Zeiger ausgerüstet, ne? Mal, die steht einfach, nur da Und wenn ich dann auf die losgemacht, die perfekte Dingen zähle, das ist auch voller Scheiß. Oh, Junge. Oh, das ist so, so ein Dreck. Wart. Jetzt greifst du mich an, ehrlich. Also ich muss ja schon aufpassen, dass ich nicht selber nicht runterfallen, ne? Und dann. Boah, das ist ja wohl der beschissenste Kampf aller Zeiten. Also, ich glaube, ich muss erstmal die beiden erledigen. Ja, und dann kommen die mit so was noch. Oh. ist dich. Ja, soll ich die jetzt raushauen? mit 0 Prozent. Ja, wesentlich bewegt die sich nicht. 12 Willst du mich verarschen? Boah, und dann, wenn die einmal in meiner Nähe ist, ne? Ja. Pff. Zeitlimit ist auch noch. Boah. Ich habe mir gerade so gedacht, ich erled erst mal die beiden und dann gehe ich auf die los. Aber der Zeitlimit ist auch noch. Oh, oh mein Gott, eine Minute 30 habe ich noch Zeit. Ha. also wenn hat nicht diese level ihr werden dann wäre sogar noch halbwegs machbar ja genau Wie willst du daten erzählen das ist die beschissenste mission bisher nein nein nein nein er hat schon wieder die kacko oh, eingesammelt oh. <lacht> das ist hat für ein bescheuerter kampf ey. ich will das noch schaffen kommen ja wie lange hat dauert nur 13 minuten indem ich meinen nächsten party freischalte glaubt mal ich das hier mache das ist so lächerlich ey. einsammeln. Nein, jetzt hat, oh. Ich krieg so ein Anfall hier. Nein, Finger weg davon. Nein, nicht die Uhr einsammeln. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh. manchmal kann ich mich da hinstellen manchmal nicht oh, ey. Warte mal, ich habe eine idee Vielleicht versuchen wir das jetzt noch mal so oh, junge Auf Mann, weg. Boah, ich dachte, ich könnte sie so raushauen. So, ich habe eine Idee. Pass auf, wenn man ein folgen ist. Das bringt es nicht so, aber was soll's. Ähm, ich brauche irgendwas... Ich brauche irgendwas mit einem Item, ja. Äh, komm schon. Äh, wo ist kommen? Oh, Was ist das? Nein, ich denke, wir haben bestimmt Item haben. Ist auf jeden Fall ja. War wow, wo ehrlich? soll ja ganz unten irgendwo sein ah, so eine erzkeule Müsste halt sehr viel einfacher machen glaube ich war ehrlich wo zum teufel ist ja mal so ein. Warte, Feuerbarriere, nein Sternzepter, Bananenkanone, Boomerang, Hasenohren, äh. Zauberbaseball. Könnte eigentlich auch nicht schlecht sein, aber fällt mir sofort runter. Beendungsdauer. Wow, ist das jetzt hier echt irgendwo ganz unten. wäre vielleicht auch nicht schlecht wo junge wo ich bin jetzt leicht ganz unten wir jetzt nicht als nur primär geister ich habe da verpasst kann natürlich auch wieder sein wo ne? willst du mich verarschen Oh. Äh, drei Dinger brauche ich. wenn wir mit mehr angegriffen. Aus ist. Ich brauche halt mit drei. Ja, komm, geht nicht anders. So, wo ist jetzt hier erzkeule Level drei war das ne? Boah. Da. Und wir halten jetzt unseren, halten uns jetzt sehr weit weg und machen den. Du weißt auch davon aus. Durch. Boah, euch. die Weicht hat auch aus, äh, gibt's einfach nicht. Mann. Oh, komm. Jetzt. Nein, das gibt's jetzt einfach nicht. Komm. Nur meine Ulti jetzt. Komm her. Na, warte. Die bleibt nur da stehen, ne? Tschüss. Leck mich. Wir haben es geschafft. Oh ich habe es geschafft der den gesehen habt ihr mir nicht zugetraut ja, aber ich bin hart geblieben und dann habe ich es doch geschafft oh. ah, kotz wirkt so haben wir da auch geschafft Gut. aus hier und pause ah. Gut. das gibt es im Shop shopping mal zu kaufen weil lernen wegen. kann man lernen wegen kaufen hat sowieso schon Ewig lang, also kann man noch länger machen, ne? Hm. Hey, der hat auch können, Erzkeule. Kubi, Kubi oder was weiß ich. Wir haben noch nicht mal aufgestockt, was? Oder so viele kämpfe gemacht gerade 50 prozent her damit gut und er verkauft einfach nichts mehr für mich und dann habe ich sagen das war's für diese folge er ist folge machen wir weiter mit klassischen modus und ja mal muss mich halt gucken noch die letzten paar ob ich die neu erledigt krieg ne gut dann sage ich dankeschön für zuschauen und hinterlassen like, ein abo ein kommentar wäre richtig geil von euch und Tschüss.